Liebe Maria, fahren Sie Ihren 15-jährigen Sohn noch jeden Morgen zur Schule oder kontrollieren Sie sein Hausaufgabenheft? Oder entscheiden Sie, welche Freizeitaktivitäten er machen darf? Ihr Sohn ist 15 und sollte in der Lage sein, eigene Entscheidungen treffen zu können. Was dafür notwendig ist, ist Vertrauen in Ihr Kind. Denn nur mit einer sinnvollen Vertrauensgrundlage können Sie auch gemeinsam diskutieren. Und noch viel wichtiger Ihr Kind braucht Vertrauen, wenn es Probleme mit der Smartphone-Nutzung hat, wenn es Gefahren begegnet. Es muss auf Sie zukommen können und Sie offen ansprechen können, ohne Angst zu haben. Kontrolle ist also nicht der richtige Weg. Vielmehr empfehle ich Ihnen die folgenden Aspekte. Sprechen Sie mit Ihrem Sohn. Sie sollten wissen, wofür sich Ihr Sohn bei seiner Smartphone-Nutzung interessiert, welche Inhalte und Angebote er nutzt. Schaffen Sie gemeinsame Medienerlebnisse. Spielen Sie zum Beispiel mal gemeinsam mit Ihrem Sohn ein Spiel auf dem Smartphone oder lassen Sie sich den neuesten YouTube-Star zeigen. Auf der anderen Seite sollten Sie auch Regeln schaffen. Und diese Regeln sollten für die gesamte Familie gelten. Es ist zum Beispiel nicht besonders glaubwürdig, wenn Sie als Mutter am Esstisch das Smartphone nutzen, Ihr Sohn es aber nicht darf. Genauso wichtig ist, dass Sie sich über Probleme und Herausforderungen der Smartphone-Nutzung informieren. Diese sollten Sie ja mit Ihrem Sohn besprechen, sodass er auf Gefahren vorbereitet ist und dafür sensibilisiert ist. Auf der anderen Seite zeigen Sie aber auch Ihrem Kind, welche tollen kreativen Möglichkeiten das Smartphone bietet. Sollten Sie dann trotzdem noch technische Mittel einsetzen wollen, empfehle ich Ihnen die Alterseinschränkungen im Betriebssystem des Smartphones. Hier können Sie ganz spezifische Einstellungen vornehmen. Zusätzlich haben Sie auch noch die Möglichkeit ein Jugendschutzprogramm zu installieren, dieses ermöglicht, bestimmte Internetangebote oder Inhalte zu sperren, die noch nicht für das Alter Ihres Kindes geeignet sind. Ganz zum Schluss habe ich noch eine große Bitte. Denken Sie an Ihre eigene Kindheit zurück. Wie hätten Sie sich gefühlt, wenn Ihre Eltern zum Beispiel Ihr Tagebuch gelesen hätten oder Ihre Freundin ausgefragt hätten? Kurzum, Vertrauen und Offenheit sind immer die Mittel der besseren Wahl.